Ich bin so einsam, ich bin so einsam. Seit mehr als vier Monaten chatte ich in Facebook mit einem Mädchen aus München, die sich Lissy nannte. Jeden Tag schrieben wir uns, von früh morgens bis in die tiefste Nacht. Uns gingen nie die Themen aus und wenn, reden wir über ganz allgemeine Dinge, bis wir wieder ein richtiges Thema hatten. Ich empfand eine gewisse Anziehung, vor allem als sie mir ein Foto von sich schickte. Ihre grünen Augen zogen mich direkt in ihren Bann. Irgendwann fragte Lissy mich, ob wir uns nicht mehr sehen wollten. Da ich Wirtschaft studierte, konnte ich sie nicht besuchen und sie meinte, ihr Vater wolle nicht, dass sie wegginge. Und so vergingen weitere Wochen, wo sie mich immer wieder fragte, ob ich sie nicht besuchen will. Doch nie konnte ich die Zeit einbringen, zu ihr zu fahren. Eines Tages sah ich, dass sie nicht online war. Was mich sehr wunderte, denn Lissy hatte mich bisher immer mit einem Kussmiley geweckt. Ich schrieb ihr einen Morgengruß und ging zur Uni. Ständig sah ich auf mein Smartphone, aber es kam keine Nachricht von ihr, was mir Sorgen machte. War sie sauer, weil ich sie versetzt habe? Sollte ich weiter versuchen, sie zu kontaktieren? Ich schrieb ihr dann ab und zu nochmal. Doch nach einigen Tagen gab ich auf. An meinem 22. Geburtstag erhielt ich eine Nachricht von Lissy, dass es ihr sehr leid tat, dass sie sich so lange nicht gemeldet hatte. Sie hatte einen heftigen Streit mit ihrem Vater und ihr wurde das Handy abgenommen, schrieb sie. Als ich weiter mit ihr chattete, fragte sie mich wieder, ob ich sie bald besuchen kommen könnte. Da ich unsicher war, schrieb ich, dass ich erst in den Ferien Zeit hätte. Das war ein großer Fehler. Täglich kam folgende Nachricht von ihr. Wann kommst du mich besuchen? Ich bin so einsam. Gruß Lissi. Am Anfang war es noch okay, doch mit jedem Tag wiederholte sie die Frage immer mehr. Ich bekam es langsam mit der Angst zu tun und antwortete nicht mehr. Als ich dann an den PC ging, um meinen Lehrern einen Bericht zu schicken, bekam ich die Meldung, dass ich auf Facebook, Skype, Twitch, YouTube und so weiter Nachrichten bekommen hatte. Ich sah nach und entdeckte, dass die Nachrichten von Lissy waren. Und überall war es derselbe erschreckende Satz. Wann du mich besuchen? Gruß Lissy. Ich wurde wahnsinnig und löschte alle Accounts auf der Stelle. Mir war nicht klar, warum, aber Lissy wurde mir immer unheimlicher. Vielleicht war es ein Fehler, mit ihr wieder Kontakt aufzunehmen. Meine Psyche ging immer mehr kaputt. Ich sah sie sogar mit einem blutverschmierten Gesicht auf meinem Unigelände. Und manchmal erkannte ich nachts zwei grüne Leuchtpunkte in meinem dunklen Zimmer. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und schrieb ihr zurück. »Ich werde morgen zu dir kommen. Gib mir deine Adresse und ich fahre morgen früh direkt los. Grüße, Mike.« Nach wenigen Minuten bekam ich eine Nachricht, in dem eine PNG-Datei dabei war, von einem Routenplaner, der mich zu einem sehr isolierten Teil Münchens führte. Ich fuhr am nächsten Morgen hin und hoffte, endlich von ihr in Ruhe gelassen zu werden. Und alles aufzuklären. Vielleicht brauchte sie Hilfe wegen ihrem Vater. Oder war sie so sehr in mich verknallt, dass sie so handelte? Mir war der Grund egal. Ich wollte es einfach hinter mich bringen. Als ich fast ankam, klingelte mein Handy und ich stellte es auf Lautsprecher. Wann kommst du mich besuchen? Fragte eine weibliche Stimme, die sich anhörte als wäre sie in einem großen Raum, der ihre Stimme leicht schallte und mir eine Gänsehaut bereitete. Ich war sehr geschockt, denn ich hatte Lissy nie meine Handynummer gegeben. Wie konnte sie mich da anrufen? Sie wusste doch, dass ich unterwegs zu ihr war. Vor lauter Schreck drückte ich sie weg und übersah, dass ich direkt auf einen Abhang zugraste. Mein Auto krachte gegen die Leitplanke und fiel hinab, wo er auf der Erde laut aufkrachte. Kaputtes Metall, Blut und Benzin verteilten sich auf dem Boden. Ich griff mit viel Mühe mein Handy und wollte den Notruf wählen. Als ich eine SMS öffnete, die ich nur noch mit zufallenden Augen gerade so erkennen konnte, bis mein Leben aushauchte. Schön, dass du endlich da bist. Gruß, Lissi. Diese Creepypasta wurde geschrieben von Iri Bloodwood.